Hallo zusammen. Hallo. Ja, für uns ist ein sehr ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen. Jawohl. Und darüber wollen wir mal ein bisschen mit euch plaudern. Natürlich auch über das hoffentlich bevorstehende positiv ereignisreiche Jahr 2023. Ja, aber um euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu versetzen zeigen wir euch ein paar Impressionen von den Weihnachtsmärkten, die, hier, die wir hier in unserer Gegend besucht haben. Genau. So wenn wir am Kältchen Weihnachtsmarkt sind. Dann sind wir in Heilbronn. Richtig, das Kältchen von Heilbronn. Aber da zahlen wir nichts weiter dazu. Das ist ein Theaterstück von Gleis. Ja, genau. Mhm. Ja, aber mehr sagen wir dazu. Das andermal. Aber wir sind jetzt am Heilbronner Weihnachtsmarkt und da fangen wir jetzt ein paar Impressionen ein.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 Das waren Impressionen vom Kädchen-Weihnachtsmarkt in Heilbronn. Ja, der ist auch ganz nett anzuschauen. Und mhm. jetzt geht's weiter nach Bad Wimpfen am Weihnachtsmarkt. Ja, und Bad Wimpfen ist ein sehr alter Weihnachtsmarkt. Also es ist schon einige Jahrhunderte, wo er existiert. Über 500 Jahre. Mhm. also und den schauen wir uns jetzt ein bisschen an. The snow is falling. And the cold wind is blowing hard I'm locked inside tonight But my heart is somewhere else I'm thinking of you, babe And all your crazy ways I miss you more right now It must be these heart days You know you're my everything the only present I want And oh what I give to be with you under the mistletoe Merry Christmas Merry Christmas <lacht> <lacht> Unter Mistelzweig <lacht> <lacht>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 We could sing and laugh about our wonderful year I can see it now, yeah Your lips stained from the wine And that sweet smile you have, your hand in mine You know you're my everything The only present I want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 geht es weiter zum nächsten Weihnachtsmarkt. Ein kleiner feiner Weihnachtsmarkt in der Deutschordensstadt Gundelsheim. Ja und die wollen wir uns jetzt auch noch mal anschauen. Genau und schauen wir mal ob er wirklich klein und fein ist. Also klein ist er, das wissen wir, aber fein ist, es, wenn wir sehen und ihr könnt mit reingehen. Also kommt mit. Gibt es noch eine Stadionwurst? Mhm. Aus dem Stadion <lacht> ja. von der SG Krumme Ebene. Ja, ja. Klar. Und danach sehen wir uns im Wohnmobil. Ja, genau. Und dann erzählen wir euch nur ein bisschen was. Genau. <lacht> so, das waren die Impressionen aus Heilbronn und Heilbronn-Franken. Und jetzt kommen wir zum rückblick von 2022 das hat ja alles schon sehr gut angefangen am 6 januar gab es diesen crash ja also gut angefangen in ausführungszeichen weil das war ja nicht so gut ja aber es ging ja alles zum glück kämpflich aus ja wir Und haben ja übrigens alles komplett bezahlt bekommen inklusive unsere auslagen ja, also, also für alle die gemeint haben dass wir da eine teilschild tragen Nein, nein, nein, nein. Dem war nicht so. Nein, wir sind komplett, komplett entschädigt worden und wir waren auch froh, dass die Firma Hümer sich da sehr beweglich gezeigt hat und uns den Schaden äh, ganz kurzfristig notrepariert hat, dass wir weiter nach Spanien fahren konnten und dann natürlich noch die Schlussreparatur durchgeführt hat, so dass unser Gustel wieder wunderschön dasteht. Ja genau, es war also schon, der, der Jahresanfang fing schon sehr ereignisreich an. Genau, erst mit dem Schreck und dann mit der Erleichterung, dass wir pünktlich äh, losfahren können. Allerdings natürlich nach der abgesagten CMT etwas früher, als wir eigentlich geplant hatten, aber das hat ja den das ganzen war... keinen Abbruch Nö, getan. das war dann schon ganz okay. Ja, es war eine tolle Reise, mhm. die auch dann in Avignon mit einem Dänzchen auf der Brücke begonnen hat. Ja, genau, das war richtig nett und ja, das hat, das hat mir sehr gut gefallen, ja. natürlich. Das gehört zu meiner Erinnerung, die ich wirklich mein Leben lang begleiten werden. Ja, und das, das war auch ein, ein schönes Ereignis. Allerdings ist uns da auch ein Missgeschick passiert, da ist nämlich die Kamera beschädigt worden. Aber das ist mittlerweile behoben. Ja, also genau, da ist also von alles wieder in Ordnung. und ist auch und alles gut ausgegangen. Ja, hat auch der ganzen Sache keinen großen Abbruch getan. Ja. Mhm. Und wir sind dann nach Andalusien gereist. Wir waren sieben Wochen unterwegs und es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Wer das nochmals nachempfinden möchte, was wir da alles erlebt haben, inklusive Gibraltar. Da haben wir eine Playlist mit etlichen Videos online gestellt, ist also alles nachzusehen. Wir waren dann auch in Gipiona, wo es schon richtig sommerliches Wetter war, also nicht ja. heiß, aber sehr angenehm, sodass wir mit kurzer Hose rumlaufen ja, konnten. War irgendwie ein komisches Gefühl, wenn es eigentlich Winter ist, in Sommerkleidung. Ja. Laufen. Aber war eine ganz tolle Lebenserfahrung. Was das Ganze etwas getrübt hat, war dann am 24. Februar, ja. als wir dann erfahren haben, dass die Ukraine überfallen wurde. Und äh, wir jeden Tag im Prinzip aufgewacht sind und erstmal nachgeschaut haben, ob, die, ob Kiew noch, noch lebt. Ja. ja, also das war schon auch eine Zeit für uns, die uns schon auch nachgegangen ist. Das ja. ganze Jahr über mhm. übrigens. Mittlerweile ich, sagen klar. viele, man hat sich daran gewöhnt. Nein, wir nee, haben uns natürlich noch nicht dran gewöhnt. Nicht. Und äh, man darf auch gar nicht so darüber nachdenken, wie es jetzt diesen Menschen dort untergeht, jetzt wo der Winter kommt. Also wir sind echt froh. Und glücklich und dankbar, dass es uns hier sehr gut geht. Ja. Mhm. Aber deshalb hat also das Ganze schon etwas getrübt, haben wir auch, glaube ich, dann zwei, dreimal erwähnt. Wir haben es dann auch erwähnt, ja. Aber mhm. du kannst natürlich keinen Abbruch, wenn, wenn wir auf alles verzichten, dann äh, helfen ja, wir da, da drüben auch, auch nicht. nicht besser. In, insoweit können wir aber sagen, also unabhängig jetzt unabhängig von dem Krieg. Können wir sagen, also das war eine ganz tolle Reise und die sieben Wochen, die haben sich wirklich gelohnt. Ja, es war ja auch die längste Reise, die wir bis jetzt gemacht haben. Gustl gemacht haben ja nicht nur ja. im Ausland sondern überhaupt also wir haben doch mal drei Monate im Gustel gewohnt ja aber da aber. hatten wir ja keine Ausflüge in dem Sinn gemacht oh, also, ja aber nicht so wie jetzt ja. mit Spanien ja jetzt auf jeden Fall es war eine tolle Erfahrung wir können es nur empfehlen und wer sich dafür noch mal interessiert schaut euch doch gern mal unsere Playlist dazu an mhm. Mhm. wir haben dann ein zweites Erlebnis gehabt das war dann im Juli. Ja, das war ziemlich spontan. Ich nehme an, du meinst jetzt die Tour de France. Genau. <lacht> ja. ich, also, muss, äh, ja, sprechen. Äh, ich muss noch im Nachhinein, also jetzt haben wir ja Ende November oder Anfang Dezember, äh, muss ich immer noch sagen, wir haben ja noch mehr erlebt, aber das war das tollste Wohnmobil-Erlebnis, Mo was ich bis jetzt gehabt habe, durch die Frost. das war wirklich einmalig und wenn ihr euch, auch da haben wir eine Playlist dazu, wenn ihr euch das anschaut und es nachvollzieht, dann könnt ihr vielleicht, wer ein bisschen am Radfahren interessiert ist, wobei das gar nicht das Ausschlaggebende okay. ist, äh, äh, dieses Ereignis einmal begleitet zu haben für vier Tage, das war ein einmaliges Erlebnis. Ja, also das war auch ganz kurz entschlossen von uns geplant und äh es hat sich alles wunderbar so ineinander reingefügt nachher. Das war richtig schön. Und ja, wir haben ja dabei auch einiges erlebt. Also nicht nur jetzt diese Radfahrer, wie schnell das an einem vorbeisaust, sondern das Ganze drumherum. Ja. Also das war... Ein Erlebnis. Das war absolut ein Erlebnis. <lacht> ja. Wir haben vor allen Dingen, haben wir uns vorher kundig gemacht, oder ich mich vorher kundig mhm. gemacht, da hat es viele Restriktionen sind da, äh, in, in Aussicht gestellt worden, dass man nirgends stehen darf und so. Das war überhaupt nicht der Fall. War gar nicht Im Gegenteil, mhm. wir äh, sind haben uns willkommen geheißen gefühlt in ja, Frankreich. Mhm. Die Leute haben sich daran gefreut, dass wir aus Deutschland kommen, um die Tour de France zu begleiten. Ja, genau. Und ja. eben, und... Viele von euch wissen ja, dass wir da ja auch mal in eine etwas sehr brenzlige Situation gekommen sind. Und meistens ist bei, wenn wir auf Reisen sind, ja, einmal bleiben <lacht> wir in der Wüste stecken, ja, ja, und einmal fahren wir eben auf eine Serpentine, wo man dann fast immer weiterkommen das ist alles in unserer Playlist in der Tour de France. Wir haben das schonungslos alles gefilmt und ja, online und gestellt. Ja, eben. aber wir hatten nie irgendwelche Probleme mit der Polizei oder Nein, so. irgendwas. Im, im Gegenteil, Gegenteil, die waren, sehr waren alle sehr, sehr freundlich. Das einzige Mal war es, wie sie uns vom äh, Stellplatz, wir waren direkt an der Piste gestanden, wo die Fahrer am nächsten Tag vorbeifahren, da wollten sie uns wegschicken, aber mit, mit den äh, Wohnmobil-Nachbarn konnten wir uns dann erfolgreich dagegen wehren, sodass es gereicht hat, dass wir ein bisschen weiter in die Wiese reinfahren. Mhm. Und dann war das auch ein ganz tolles Ereignis. Also Können wir euch nur empfehlen, diese Playlist. Was mhm. haben wir noch gehabt? Ich muss mal nachschauen. Ja, unsere Community. Ja. Da müssen wir uns, also auch später nochmal kommen wir dann nochmal auf Community zurück. Aber wir müssen uns auch bei der Tour de France für unsere Community bedanken. Das war so toll, wie ihr uns begleitet habt uns sind Videos zugespielt worden, weil wir in verschiedenen Fernsehsendern Eurosport und dann in ZDF oder ja, ARD... Ja, also äh, in Sender, die einfach den Radsport übertragen haben, waren wir das ein oder andere Mal zu sehen... Zu sehen. Und da bedanken wir uns im Nachhinein nochmal ganz recht herzlich also bei die Clips, euch. Ja, die uns ja, die, ihr euch, die ihr uns zugespielt habt. Das hat ja. uns riesig gefreut. Ja. Ja. Viele haben, haben nur geschrieben, sie haben uns gesehen und haben sich gefreut drüber. Auch das hat uns gefreut, ja. Denn äh, irgendwie haben wir gewusst, wir sind irgendwie nicht alleine. Ja, <lacht> ja also es war richtig schön. Hat es, es, uns es fiebern viele mit, ja. Ja, ja. ja, hat ja. uns wunderbar ja. gefallen. Ja, ja. War echt toll. Können wir ja. auch jeden nur empfehlen. Der ein Wohnmobil hat und Zeit hat, macht es einmal vier Etappen, waren wir dabei. Ein ganz tolles Erlebnis. Und man muss kein Radsportfan sein, um davon, sich von der ja, Begeisterung genau. anstecken zu lassen. braucht man so. nicht. Schon das ganze Feeling drumherum, am Straßenrand zu stehen und ne, noch andere Wohnmobilisten. Einfach schön. Ja, <lacht> Was man dann, dann auch gehabt haben bei der Tour, de Frau ist natürlich immer Glück gehabt mit dem Traumwetter. Ja. Es war ein traumhaftes Wetter. Eigentlich war es zu heiß. Ja. Und wir sind dann nach der Tour de Frost, weil die vier Tage haben uns dann schon auch ein bisschen geschlaucht. denn ja, äh, Das ansteigend. ist schon Organisation, Stellplatz finden und alles. Mhm. Und dann auf die Fahrer warten. Mhm. Äh, wir waren dann auch wieder froh, wie es vorbei gewesen ist. Haben dann gesagt, wir ruhen uns noch ein paar Tage aus. Bei 35, 38 Grad haben wir auch einen wunderschönen Stellplatz gefunden. Aber das hat dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, weil es, heiß es zu heiß gewesen ist. Es war zu heiß. Also wir hatten ja auch sogar noch einen Schattenplatz und einen ja. großen Baum. Ja, aber aber, ah, ja, aber die, die Sonne scheint, äh, hat trotzdem uns ab und an äh, von einer Ecke erwischt. Und dann war das unerträglich heiß, zumal es konnte ja gar nicht abkühlen, weil draußen ja genauso heiß war. Ja. Wir haben uns dann gesagt, äh, wenn es so heiß ist, dann haben wir es daheim eigentlich bequemer und komfortabler und dann sind wir kurzfristig nach Hause gefahren. Haben aber schöne Erinnerungen mitgenommen und auch mhm. ein schönes Schlussvideo gemacht. Legen wir euch gerne ans Herzen. Schaut mal rein. Ja. ja wir waren nicht nur im Ausland, wir waren auch in Deutschland unterwegs, mhm. viel unterwegs. Wir haben uns mit Freunden öfters mal getroffen. Mhm, genau, das war richtig nett. Ja. Ja. Haben teilweise auch da Videos darüber gedreht, mhm. wir waren im Allgäu öfters, bei Hümer natürlich, ja, da haben wir öfters was zu erledigen gehabt, <lacht> haben aber auch unsere Sitze erneuert bekommen, also einige äh, technische Dinge gleichzeitig mit erledigt, ja. aber auch schöne Ausflüge gemacht und das haben wir natürlich alles in unseren äh, Wohnmobilausflügen ausflügen baden Baden-Württemberg-Ausflugsziele, mhm. Baden-Württemberg haben wir auch eine Playlist, und da haben wir das alles drinnen. Aber wir waren ja nicht nur in Badewürttemberg, unter anderem waren wir nämlich auch noch in der Pfalz. Genau. Und die beim, zählt nicht zu Badewürttemberg. Beim Spargelessen. Ja. Und auch das waren schöne Ausflüge mit guten Spargel. Allerdings dieses Jahr etwas weniger Spargelzeit als im Jahr davor. Ja, irgendwie hat es bei uns dann nicht mehr weiter... Ja zu Mehreren Spargelausflügen gereicht. Ja, früher, also, die Jahre davor waren wir eigentlich immer so drei, vier Mal in Pfalz und haben Spargel gegessen. Diesmal also nur einmal, aber er hat trotzdem geschmeckt. Ja, logisch. Und vielleicht klappt es im kommenden Jahr, dass wir wieder öfters zum Spargel essen unterwegs sind. Es gibt ja auch noch andere Spargelregionen ja. hier in Deutschland. Also, wir haben auch viele Ziele in Deutschland angesteuert und mhm. es war immer schön. Also, auch im Allgäu-Radtouren haben wir gemacht. Äh, alles nachzusehen. Und dann kam endlich der Caravansalon wieder, ja. wie schon im Jahr davor, diesmal mit etwas weniger Einschränkungen. ja Also man konnte ja ohne Maske rumlaufen. Ja, das waren eigentlich gar keine Einschränkungen mehr. Doch, man durfte nicht grillen. Also grillen Ach war so. nicht erlaubt auf dem Platz wegen ja, Brandgefahr. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das war wegen Brandgefahr, weil ja. das ja alles so trocken war. Weil wir hatten ja, wie ihr ja alles selber wisst, einen sehr heißen Sommer. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz hat uns das davon abgehalten zum Karavan zu fahren und den natürlich in vollen Zügen zu genießen. Mhm. Wir haben auch viele Videos oder einige Videos darüber gemacht. Wir haben auch einen Vortrag gehalten auf dem Caravansalon. Ja, das war natürlich auch mal wieder ein Highlight. Das ja. ist äh, immer schon ein bisschen was anderes. Da wird ja. man dann auch wieder ein bisschen gefordert und dann hofft man natürlich auch, dass man nicht alleinig auf der Bühne steht, sondern dass, äh, auch, das einige zu, ja, dass auch einige Zuschauer sind und es waren viele Zuschauer da, und viele von euch haben uns dann danach auch noch angesprochen, und mit denen konnte man dann auch noch sprechen. Also vielen Dank, dass ihr da noch dazukommen seid. Das war natürlich toll. Ja, fanden wir sehr schön, dass wir so unterstützt worden sind. Und wir fanden es auch schön, also die ganzen YouTuber, YouTube-Kollegen, die wir getroffen haben, ihr wisst selber, wenn wir alles meinen, wir zählen jetzt da niemand auf. Nein, nachher vergessen wir einen, der ist ja. dann vielleicht ein bisschen traurig. Also wir haben so viele eben auch andere YouTuber getroffen und das das war so schön. Uns ja. hat es gut gefallen. Und wir haben auch fast jeden Abend Besuch gehabt bei uns. Ja, und wir waren auch im Zelt. Im Zelt waren wir auch, und ja. Da, da haben wir auch viele Follower getroffen. Ja, ja. und also auch. Also viele auch Grüße die... an alle nochmal. Ja. ja, das war sehr, sehr schön. Und, und auch an euch Zuschauer. Ja. Denn euch haben wir ja auch getroffen. Ja, sage ich gerade. Okay. Ja mhm, okay. <lacht> ich dachte, du sprichst nur die YouTube-Kollegen an. Ich habe ja gerade gesagt, viele Follower haben ah, wir auch getroffen. Okay. Ja. Ähm, und danach mhm. ging es gleich unmittelbar weiter mhm. Richtung Norwegen. Da Norwegen. Genau. haben wir in Flensburg unsere letzte Nacht verbracht und dann haben wir Norwegen angegangen angegangen, ja, angestürzt. Also über Dänemark sind wir äh, ja. natürlich auf, äh, mit der Fähre dann rübergefahren. Und, dann kam und das ging natürlich auch schon wieder recht gut mein an. Lieber Mando. Der Helle hat es natürlich der Länge nach auf dem Schiff hingeklickt. Ja, ja, also wie immer, es ist mal wieder gut gegangen. Ich ja. hoffe, dass, das nun weiter, dass wir dieses Glück weiterhin haben. Ja, ja. Äh, ja es hätte, hätte natürlich blöder hätte, ausgehen hätte können, blöder also ausgehen mit einer richtigen Verletzung und ja. Ja, oder so. Ja, ja. so war eigentlich äh, wird sagen, der Schreck größer als... Ja, und ein paar Schrammen hab ich ja, also habe ich davon getragen, aber also da habe ich schnell erholt. Nicht ja. so, es war dann nicht tragisch, ja, Gott sei ja. Dank natürlich. Alles zu sehen im Video wer du mal, wenn du mit mir leiden möchte <lacht> <lacht> Nein, und aber in Norwegen selber war das, das war auch wieder ein wunderschönes Erlebnis. Und, und ihr wisst ja, wir wollten schon länger nach Norwegen fahren. Hat sich halt einfach irgendwie nie so ergeben. Und ja, und als ich mich dann damit befasst habe mit dem Norwegen, habe ich nur festgestellt, da gibt es ja nicht nur das Nordkap, sondern sie haben auch ein Südkap. Und, da und somit war dann natürlich die Idee geboren, wir fahren vom Südkap bis zum Nordkap und, und es war eine wunderschöne Reise. Ja <lacht> und was wir auch sagen müssen ist, wir haben vom Südkap bis zum Nordkap immer wieder Leute getroffen, die <lacht> uns zuschauen, die uns angesprochen haben. Und wir grüßen alle Norwegenreisende. Ja, wir recht nennen herzlich. lieber keine Namen, denn <lacht> Wir vergessen <garantiert lacht> ja, ja, sonst, wir ja. vergessen dann jemanden. Ja, aber, und aber es ist toll, wenn man -hmm. in eine neue Stadt kommt, ja, die, wo man das erste Mal ist. Und dann winken einen schon Leute zu. Das, also wir haben das genossen und wir fanden das toll. Und grüßen alle nochmal an dieser Stelle ja, recht herzlich. Und es und hat sich ja auch ergeben, dass wir uns sogar auf einem Stellplatz äh, mit jemand getroffen haben. Die kamen nämlich runtergefahren und, und wir, wir sind hochgefahren waren. und so ja. hat es wunderbar gepasst. Ja, und da haben wir dann eine Nacht äh, äh, nebeneinander verbracht ja, genau. und, und sind am nächsten Tag weiter in unsere Richtung gefahren. Ja, genau. Ja. Das war auch richtig nett. ja Es war natürlich alles, genauso wie natürlich Spanien, sehr, sehr äh, ereignisreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Ossi ist bei solchen Dingen immer etwas härter im Nehmen als ich. Äh, ich habe da... Eigentlich war ich schon nicht mehr aufnahmefähig und ich hätte gerne ein paar Tage früher zurückgehen können. Aber wir haben unseren Plan gehabt und den haben wir durchgezogen und bis zum Skagerrak Es hat dann auch im Nachhinein, muss ich sagen, Sache, man hätte ja noch ein mehr machen können. Aber es ist einfach, wenn man so viele Wochen unterwegs ist und jeden Tag im Prinzip eine Veränderung hat, dann bis zum Nordkap, das ist schon eine Aufgabe, dahin zu kommen. da hinzukommen, da ja. muss man viel fahren dann irgendwann ist man nicht mehr aufnahmefähig. Ja, man ist einfach gesättigt irgendwie. Ja. Wenn immer jeden Tag neue Eindrücke auf einem einstürmen, die muss man dann auch irgendwann mal verarbeiten, ist klar. Und der Helle war dann etwas vor mir gesättigt. Ja, und äh, wir sind dann auch gut zurückgekommen, das war alles einwandfrei. Wir planen auch schon wieder die nächste längere Reise dazu kommen, aber dann später. Ja, ja, ja. ja. Und da werden wir auch ist wieder ja ein bisschen Ist ja, ja dann erst im neuen Jahr. Also jetzt machen wir erstmal das alte ja. Genau. Ja, und, und was bei uns ja eine für uns beliebte Rubrik ist <lacht> und auch für viele von euch, das wissen wir, vom Laien für Laien. Es ist natürlich so, dass ich technisch so gut wie keine Ahnung habe, aber mir immer wieder die Freiheit herausnehme, auch technische Videos zu drehen und immer wieder. Kritik und Kopfschütteln an der, ja, was mir eigentlich im Prinzip gar nichts ausmacht, ja. Wenn es natürlich dann heißt, ich bringe andere Leute in Lebensgefahr, ja, das, das, das berührt mich dann schon ein schon. bisschen eher, ja, weil ich das eigentlich mit Sicherheit nicht mache, Nein, und außerdem über das, was wir ja sprechen, das setzt du dich ja eigentlich auch so auseinander. Und das sind ja dann unsere Erfahrungswerte, ja, ja? Wir, wir, also... Ja, wir, und, und wir bringen niemanden in Lebensgefahr, nein, weder euch... Noch uns. Ja. also Das ist eins, was ganz sicher ist. Das ist, ja. einfach, das ist einfach, wenn Leute nur mit Halbwissen, ja, äh, was sie irgendwo gehört haben, dann äh, äh, versuchen, uns anzugehen. Also, das finde ich voll daneben und äh, das lassen wir uns auch nicht bieten, das ist ganz klar. Wir äh, machen aus unserer Sicht berichten wir die Dinge und wir weisen auch immer wieder auf Sicherheitsaspekte hin, so auch wie bei den angesprochenen Videos. Und wir haben uns ja auch nicht gemacht und wir waren davon komplett richtig gelegen. Ja, ja. Und auch mhm. dank der Hilfe von vielen von euch, das muss man ganz klar sagen. Ja, genau. Denn wir lernen nämlich von diesen Technikvideos auch. Wir haben die Rückmeldung, dass viele sagen, ich finde es gut, dass ich das erkläre, weil irgendwie die Leute das verständlich dann mitbekommen haben und weil sie auch sagen, wenn, wenn das von einem Fachmann erklärt wird, dann ist es technisch so vollgepackt, dass es niemand mehr versteht. So geht es auch mir. Und deswegen ich oft, wenn ich mich äh, kundig mache über Fachvideos, dann noch mit jemanden aus dem Bekanntenkreis äh, zusammenschließen und lasse mir das dann noch mal ein bisschen aufdröseln mhm. und lernen auch teilweise von der Community dazu, so wie in den gerade technisch äh, technischen Videos von der Bauerstation, aber auch von vielen anderen. Wir haben schon sehr viel durch die Community gelernt. Jawohl. Und wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass schon sehr viele aus unserer Community von uns gelernt haben beides freut uns, beides ist wichtig, dass man sich miteinander austauscht und bereichert und das behalten wir auch 2023 so weiter und da können die schimpfen, die, die das nicht <lacht> mögen, so viel sie wollen, wir machen es weiter, aber wir haben einen Trost für alle, es steht immer drauf, was in unseren Videos drinnen ist, schaut es euch einfach nicht an, wenn ihr euch nur aufregen müsst. Ja <lacht> <lacht> und was mir natürlich ganz lustig finde, wenn uns dann gedroht wird, dass sie wir das Abo beenden. Ah ja, das ist halt so Was soll das? Ja. Beenden das halt. Das ist doch uns so wurscht wie Nein, egal. Nein, uns ist es nicht wurscht. Wir haben gern Abonnenten. Ja, wir ja, natürlich das schon, aber wenn jemanden, nur Querulanten brauchen wir nicht. Nein, nee. und wenn jemand mit uns nicht einverstanden ist, soll dann, dann ja. soll das beenden. Ja. Also wir, wir, wir schätzen uns, jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der Community, ah, okay. die wir ja. ex extrem schätzen. Also, wir, das ist eigentlich der, die Haupttriebfehler unseres Kanals. Nicht nur, dass wir gerne Videos erstellen, sondern auch diese vielen, vielen netten Menschen, die wir draußen treffen, die uns anschreiben. Wir bekommen auch viele E-Mails und ich hoffe, ich hoffe, dass ich immer alle beantwortet habe. Ich bin mir aber sicher, dass ich mit Sicherheit ein, das eine oder andere übersehen habe. Dann seid uns bitte nicht böse. Ja. Also es, es ist manchmal einfach zu viel aber ja eben weil man hat ja dann manchmal noch irgendwas anderes zu tun und dann äh, geht es kommt man dann, drüber dann, hinweg ja dann geht es irgendwie irgendwie nach hinten <lacht> und kommt dann immer vor <lacht> aber äh, seid euch gewiss alle die uns wohlgesonnen sind äh, wir freuen uns sehr über euch und wir schreiben uns sehr ja viele dass sie gerne unsere Videos anschauen ja. also das spannt uns auf jeden Fall an dass wir weitermachen mhm. und wir werden weitermachen weil auch wir eine große Freude an unserem Kanal haben. Ja genau und uns macht es ja einfach Spaß, wenn wir da ein bisschen Filme und die Gegend und die Landschaft und ja und überhaupt das ganze Leben hier so drumrum, das macht uns viel Freude und wir freuen uns dann drüber, wenn es euch auch gefällt und euch ein, eine gewisse Zeit einfach auch ablenkt von eurem Alltag wenn wir sagen, mhm. wir machen weiter, dann sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich bei unseren Planungen für 2023. Okay. Also 2023. Das neue Jahr, wir hoffen, das wird genauso gut wie das vergangene Jahr. Nicht ganz so ereignisreich im Beginn. Ja, okay, das brauchen wir nicht mehr. Also wir brauchen keinen Crash mehr und wir brauchen auch nicht, dass der Helle der Länge nach irgendwo hinfällt. Also das, das kann unterbleiben. <lacht> Aber ansonsten, also, wir fangen auf jeden Fall mit der CMT an, so wir die Akkreditierung erhalten. Jawohl, ja, genau. Wovon wir ausgehen. Ja. Und dann wollen wir wieder Richtung Spanien fahren. Das fahren wir dann gleich anschließend direkt von der CMT aus. Wollen wir ja. mal Richtung Spanien? Ja. Was wir da ins Auge gefasst haben, ist, dass wir durch Andorra fahren mhm. und Andalusien. Aber die detaillierten Ziele haben wir noch nicht im Kopf. Nein, auch genau. Das, äh, damit beschäftige ich mich jetzt erst mal nach Weihnachten. Ja, wir <lacht> fahren auch dann vielleicht an der Atlantikküste zurück, bei Frankreich okay. oder so. Das sind alles Überlegungen, die wir schon letztes Jahr gehabt haben. Aber wir wissen es noch nicht. Verfolgt okay. uns einfach weiterhin. Ja? Mhm. Wir stellen ja wieder alle Stationen online, die wir mit unserem ja, Auto fahren. Ja, alle, alle wahrscheinlich nicht, aber... Viel. Einige. <lacht> ja. Zwischendurch. So, und der, weitere Planungen haben wir noch keine? Nein. Mm -mm. Wir hatten einiges in, in Planung, aber das haben wir dann auch wieder verworfen. Und es ist halt wie immer, es geht dann spontan ins Jahr und man muss dann schauen, wie sich das Jahr entwickelt und für was für Ziele wir Lust haben. Genau. Nach Norwegen fahren wir definitiv nicht. Nein, da waren wir ja jetzt, also zweimal ja. hintereinander. Wir haben jetzt eigentlich keine große Lust. Also wir schauen, wo wir dann noch hinfahren. Mhm. Wir werden sicherlich noch eine große Reise auch 2023 machen, sofern alles in Ordnung ist und wir gesund bleiben natürlich. Ja, ja genau. Darauf hoffen wir. Mhm. Und ja, jetzt bleiben wir einfach zusammen. Also wir freuen uns, wenn ihr weiterhin auf unserem Kanal treu bleibt und wir produzieren gerne Videos, die euch hoffentlich gefallen. Und dann hoffen wir noch auf ein gemeinsames Jahr 2023. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ich wollte gerade sagen, ne? hab ich habe doch schön gesagt, oder? <lacht> Ja. Also jetzt sage ich das auch nochmal. <lacht> es war wirklich ganz toll, dass wir viele von euch dieses Jahr wieder mal kennenlernen durften. Und auch viele YouTube-Kollegen. Ja, man genau. Haben. Wir haben ja auch neue YouTube-Kollegen noch dazu äh, kennenlernen können dieses Jahr. War echt toll. Freut uns immer. Ja, und dann der Austausch miteinander, das äh, ist immer bereichernd. Das, Ja, das bereichert immer und man erfährt ja auch immer wieder was Neues. Also es ist sehr schön, macht uns riesen Spaß. Ja. Und ja, eigentlich bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jawohl. Und bleibt alle gesund. Das wünschen ich euch von Herzen. Und dann hoffen wir, dass wir uns im neuen Jahr alle wieder sehen können. Jawohl, also. Also macht's gut, viel Spaß euch. Ciao. Tschüss. Oh, weißt du was, ich mache jetzt hier noch mal die Spieluhr an und dann hören wir sie uns noch mal gemütlich an und können dabei äh, noch unseren Tee leer trinken, oder? Was hältst ja. du davon? Dann haben wir da jetzt auch noch mal ein bisschen was. Das hört sich doch einfach schön an.